Hallo, herzlich willkommen. Ich bin jetzt heute wieder da. Es ist Freitag und heute, wartet, ich zeige es euch, ich nehme mal das Tablett. Heute spreche ich über Edelstahlflaschen. Hatte ich letzte Woche äh, mir nach dem Video dann überlegt, dass das vielleicht doch mal einige von euch interessieren könnte. Und wir haben ja doch eine größere Auswahl mittlerweile an diesen Flaschen. Und dann zeige ich euch mal die... Lieblingsflasche meiner Kinder, das sind sie von Dovabo. Und zwar kommen die immer in einer runden Box. Und es gibt die große Flasche, das ist die hier, die hat, ähm, Moment, die hat die große, das ist Quatsch, das ist die kleine Box, aber das ist die große Flasche. Also die große Flasche hat 750 Milliliter, Dreiviertel Liter, also. Und die kleine, das ist die kleine Box. Die hat 500 Milliliter. Und das ist jetzt eine Flasche, die hatte meine Tochter, die hatte jetzt schon ziemlich lang in Gebrauch. Und ähm, ihr seht, die ist lackiert, glänzend lackiert. Und na klar, wenn meine liebe Tochter ihr schönes Säckchen nicht benutzt, was bei jeder Flasche auch dabei liegt, dann kriegt die natürlich im Laufe der Zeit hier auch Macken. Aber was ich euch mal wirklich zeigen wollte, ist diese wahnsinnig große Macke, die hier drin ist. So, da ist ja die Flasche ich glaube, aus dem zweiten Stockwerk in der Schule runtergefallen. Jetzt hat sie echt, also alle haben total Glück gehabt, dass das kein Kind auf den Kopf gefallen ist oder auf die Schulter oder so. Ähm, aber die Flasche ist immer noch ganz. Also da ist dann nichts kaputt gegangen. Eine Glasflasche oder auch eine Plastikflasche, eine Kunststoffflasche, die wäre kaputt gegangen. Und die hier, die hat eine Delle. Und da die novago flaschen jetzt doppelt sind, das sind, die sind also isoliert, ist nur hier außen, hier am Rand, da wo, wo das Unter- und das Oberteil miteinander verbunden sind, da ist eine Delle drin und hier muss ich jetzt natürlich aufpassen. Wenn ich die Flasche in die Spülmaschine gebe, habe ich natürlich hier Wasser drin. Also die muss, die muss ich jetzt halt immer so ein bisschen extra sanft äh, beim, beim Reinigen behandeln. Aber ansonsten ist die dicht. Die, äh, das, wann ist das passiert? Vom halben, dreiviertel Jahr vielleicht? Die ist immer noch im Gebrauch seitdem, ist nichts ausgelaufen. Also ist immer noch top in Schuss, bis auf die äußeren Macken halt. Aber jetzt zeige ich euch mal die Flasche. Also das ist jetzt die große Flasche, die dreiviertelliter äh, Liter Flasche. Wie gesagt, die kommen immer mit einem Säckchen, die novabo Flaschen. Und das schützt eben dann noch ein bisschen vor diesen Kratzern. Und die haben einen kleinen, eine kleine Öffnung hier. Das ist dann ganz praktisch beim Trinken. Also da kann dann halt nur schlecht was daneben gehen, wenn ihr, äh, wenn ihr die ansetzt. Und die Flasche ist auch komplett aus Edelstahl. Also innen drin und eben außen. Und es gibt sie in unterschiedlichen Farben. Es gibt sie eben standardmäßig auch in Silbern und dann gibt es sie auch in so einem mattenton. So etwas habt ihr bestimmt auch schon bei anderen Flaschenherstellern gesehen. Das sieht aus... Wie so eine richtige Schutzschicht irgendwie. Ja, ich finde, ich persönlich finde einfach die Glänzenden schöner, aber das ist ja immer alles sehr subjektiv. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So, die Flaschen, die halten jetzt sehr lange warm oder kalt. Also, ihr könnt da abends einen heißen Tee einschütten, die gut verschließen und dann ist die am nächsten Morgen immer noch warm. Also, das, das Getränk. Umgekehrt natürlich auch, wenn ihr was Kaltes reingebt, dann ähm, ist das dann eben auch ganz lange kalt und das finde ich dann sehr angenehm hat natürlich den nachteil dass jetzt hier eine diese dreiviertel liter flasche relativ schwer ist ich wiege die euch mal ich habe hier eine waage die wiegt jetzt äh, 443 gramm also wenn ihr jetzt wandert und da kommt es wirklich auf das gramm drauf an ist sie vielleicht doch ein bisschen schwer das ist das ist wirklich ein Wermutstropfen. Ähm, deswegen habe ich die Flasche, wenn ich einmal im Jahr mit meiner Frauengruppe ähm, auf dem Jakobsweg gehe, ähm, die habe ich dann leider nicht dabei. Sehr schade, aber da gibt es ja eine Alternative, nämlich, genau, das ist die leichte, die Clean Canteen. ja, Clean Canteen würde ich sie so aussprechen, oder Clean Cantin, ja, wie auch immer, die sind wesentlich leichter. Die haben wir jetzt erst seit ein paar Wochen im Shop. Und das ist jetzt, jetzt muss ich mal gucken. Das war die Flasche, die um, genau, die hat 800 Milliliter Fassungsvermögen. Also nochmal 50 Milliliter mehr als die Dovabo-Flasche. Und die liegt jetzt mit diesem sogenannten Sportverschluss, wiegt sie. 220 Gramm. Ich meine, das sind 200 Gramm weniger. Das ist für Wanderer, die wirklich einige Tage mit ihren Klamotten unterwegs sind, ist das viel. Das macht schon was aus. So, die Dovabo-Flasche hier, die ist ja jetzt auch nicht isoliert. Es gibt sie auch in einer isolierten Version. Aber das ist jetzt die ganz einfache. Und innen drin alles schön rund. Ja, Das lässt sich dann also sehr gut reinigen. Und die... Äh, clean kantinenflaschen die gibt es mit unterschiedlichen Verschlüssen. Ihr könnt die Verschlüsse entweder schon im Bestellvorgang auswählen oder man kann die ähm, Verschlüsse dann eben auch separat dann später auswechseln. Das hier ist jetzt dieser sogenannte Sportverschluss. Das seht ihr hier. So. Und die, diese Sportverschlüsse, die haben ja immer hier oben so einen kleinen Nippel, der dann rausgezogen wird. So, ja. Und ähm, dann muss man an dem richtig feste ziehen, damit was rauskommt. Das hat den, Nachteil, äh, den Vorteil natürlich, dass, dass ihr, ihr seht diese breite Öffnung, dass ihr bei der breiten Öffnung euch nicht das Wasser dann irgendwo hier hinkippt, dass das dann so runterläuft, sondern dass das kontrolliert hier durch die kleine Öffnung kommt. Der Nachteil ist natürlich ähm, dann beim Schließen. Also der muss richtig fest reingedrückt werden. Und wenn ihr jetzt so eine Flasche mit so einem Sportverschluss einem Kind gibt, kann es schon mal sein, dass der halt nicht so ganz reingedrückt wird, sondern nur, dann nur so, so halb und ja, er ist ja dann zu und Käppchen mache ich zwar dann auch noch drauf, aber es kann trotzdem hier, wenn die Kopf übersteht, an der Seite rauslaufen. Das ist ein Nachteil an den Sportverschlüssen und zwar Sportverschlüsse sämtlicher Arten. Die Clean Cantine Flaschen hier, die haben jetzt auch immer noch so einen schönen Haltegriff, das heißt, ihr könnt die nochmal irgendwo hinhängen. Ja. Und dieses Edelstahl, das ist auch bei den Dubabo-Flaschen, ist natürlich super hygienisch. Also ihr könnt die ähm, sehr gut reinigen. Ihr könnt also auch heißes Wasser reinschütten, um die dann gut zu reinigen. Jetzt noch was zur Reinigung und von dem Edelstahl mit dem Geschmack. Es wird immer gesagt, dass, das, dass der Edelstahl keinen Geschmack annimmt. Das tut er auch nicht. Ich bin aber passionierte Teetrinkerin. Und ich schütte dann immer wieder Räubusch-Tee rein zum Beispiel. Und natürlich bildet sich nach einer Weile ein ganz dünner Belag. Und dann nur mit Wasser äh, das so ausschütteln, entfernt sich der Belag auch nicht. Dann muss ich da eben auch dann mit äh, Backpulver, mit Natron oder mit so speziellen ähm, Pastillen da dran gehen. Die gibt es oft im Outdoor-Geschäft, so, so ein Reiniger, so ein edelflaschenreiniger. Und vielleicht dann auch noch mit so einer Flaschenbürste, um das wirklich zu entfernen. Das, wenn man da regelmäßig das macht und da dran bleibt, dann bleiben keine Überreste dran. Und ansonsten, mir persönlich ist es ja egal, dass ich hier von meinem heißgeliebten Roibosch-Vanille-Tee noch so ein bisschen Flavor habe, dann wenn ich dann nur Wasser benutze. Ist mir persönlich echt wurscht, aber andere mögen es nicht. Und ähm, was ich ja dann gar nicht mag, das ist in eine... Kanne, in der immer Kaffee drin war, dann später Tee reinzuschütten. Das <lacht> schmeckt ja eklig, also kann ich nicht leiden. Da müsste dann halt aufpassen. Also ähm, Edelstahl nimmt generell keinen Geschmack an, aber es können sich Beläge bilden, gerade von Tee oder Kaffee, und der muss dann halt äh, mechanisch bearbeitet werden, dass er das rausnimmt. Ja, bei den Dovabo-Flaschen übrigens noch, die sind. Wie gesagt, die sind doppelwandig und halten lange warm oder kühl. Und die sind eben auch aus Edelstahl. Und die Flas der Flaschenverschluss, der ist hier aus einem Kunststoff und hier ist so ein Silikonring drauf. Und dieser Silikonring, der lässt sich auch auswechseln. Also wenn ihr den mal verliert, den kann man separat nachkaufen, genauso wie den Verschluss. Das geht also. So. Ähm, es wird dann öfter gefragt, wegen Kohlensäure ja oder nein. Ja, ich persönlich trinke keine Kohlensäure in diesen Flaschen drin. Ähm, es ist eher nein, soll man nicht so machen. Also es kann dann eben die Dichtigkeit beeinträchtigen. Aber probiert das aus, manche kommen total gut zurecht, andere sagen dann wieder bei einer Flasche, die für mit Kohlensäure ausgewiesen ist, nee, klappt gar nicht. Also. Aber ich bin ein stiller Wassertrinker. Daher meine persönliche Erfahrung ist einfach da drin. Da, upsala dass ich das halt ähm, immer ohne Kohlensäure transportiere. So, Deckel von Clean Kantin. Hier, es gibt noch die ganz normalen Deckel. Ja, das sind, die sind dann so. Und die sind auch Kunststoff und hier ein Silikonring. Und allen bei allen Flaschen ist das übrigens so, in den Kunststoffen sind keine Weichmacher drin. Also da ist nichts Schädliches drin. Die könnt ihr unbesorgt nehmen. Das hier ist jetzt übrigens eine Isolierte Flasche von Clean Kantine. könnt ihr auch am Boden erkennen, der ist hier glänzend und jetzt auch nicht mehr gebürstet. Die ist natürlich auch wieder schwerer. Und die Flaschen sind optisch erstmal ungefähr gleich groß, aber die Isolierte hat einen geringeren Inhalt. Die Isolierte hat 600 Milliliter Inhalt und die Nicht-Isolierte, die also sogar von der Höhe her etwas kleiner ist, die hat, wie gesagt, 800 mm. Jetzt gucken wir mal hier vom Gewicht her. Jetzt muss man natürlich jetzt auch einen Deckel draufsetzen. 340 Gramm wiegt sie. Also die ist dann eben doch nochmal leichter als die Dovabo-Flasche. So, jetzt gibt es auch noch eine ganz andere Art von Deckel, die auf alle Clean-Kantin-Flaschen passt, die halt diese Öffnung haben. Und zwar Edelstahl mit Bambus. Hat auch einen Silikonring, damit es dicht ist oben. Ist natürlich schwerer, aber also dann erhöht sich hier mein Gewicht an der Flasche um 20 Gramm. Hat dann 240 Gramm. Ähm, aber es ist, ja, es ist schon schöner, oder? Also das sieht doch schick aus, wenn man dann äh, diesen schwarzen Ring dann auch noch abmacht. Sieht schön aus. Und sie hat eben hier diesen schönen Griff dann auch. Die Deckel, den hier, den haben wir auch einzeln im Shop. Könnt ihr kann man also nachbestellen, wenn man das möchte. Jetzt hat Clean Cantine ja eine Auswahl auch an unterschiedlichen Größen. Jetzt haben wir hier noch eine. Das ist eine kleine, die hat, genau, die hat 530 Milliliter. Die ist jetzt auch nicht isoliert. Und dann seht ihr den Unterschied, genau. isoliert mit 500, 590 zu 530 nicht isoliert. Also in der Größe macht das einiges aus. Und dann, gut, es sind natürlich 60 Milliliter weniger, aber hier habe ich 185 Gramm zu tragen. Hier habe ich 340 Gramm zu tragen. Das ist eine Menge. Beim, wie gesagt, beim Wandern kommt das alles immer on top obendrauf. Dann gibt es von Clean Cantine natürlich noch äh, eine andere. Das ist hier zum Beispiel die, ähm, ja... Kaffeeflasche oder die Weithalsflasche, die hat nämlich hier so einen Coffee-to-go-Verschluss und ist hier oben sehr weit. Da passt dieser Verschluss auch gar nicht drauf und da seht ihr auch, die anderen Flaschen, die haben ihr Gewinde alle innen drin und diese Weithalsflasche, die hat das Gewinde außen. Ja? Da ist auch der Kaffeeaufsatz oder der Teeaufsatz, wie auch immer. Hier könnt ihr dies isoliert hält also auch wieder schön lange kühl oder kalt und hier gibt es diesen äh, Trinkaufsatz und den kann man da oben dann eben öffnen ups so jetzt ist er geöffnet oder eben dann schließen so und wenn ihr das reinigen möchtet dann, dann geht das ihr habt hier unten wie so eine Art Flügelschraube und das könnt ihr dann eben dann komplett auseinanderbauen hier Könnt ihr alles auseinandernehmen und schön sauber machen. Das finde ich ja immer sehr schön. Das ist ja dann wesentlich hygienischer. So. Das ist dann die von Clean Kantin. Und wie viel Milliliter hat die jetzt? Lasst mich gucken. Ach ja, hier habe ich den. Die hat 350 Milliliter. Wiegt natürlich dann auch 280 Gramm. So, aber ist sehr praktisch dann eben für unterwegs, wenn ihr morgens sehr, sehr früh zur Arbeit schon äh, euch auf den Weg machen möchtet und irgendwie, wenn ihr Pendler seid und dann eben im Zug ganz gern euren Tee trinken möchtet, noch in Ruhe, da eignet die sich hervorragend dafür. Ja, dann haben wir ja noch äh, von Pura die Babyflaschen, die kennen, oder nicht nur Babyflaschen, es sind ja auch Erwachsenenflaschen. die kennen vielleicht einige von euch und da gibt es eine, eine ganz, ganz große Auswahl. Da muss ich jetzt ganz sorgfältig gucken. So, jetzt haben wir einmal hier die nicht isolierte Flasche. Und zwar ist die so ab ungefähr drei Monate ähm, geeignet. Und die hat, ihr seht ja schon, also Pura hat wirklich eine, eine riesen Auswahl. Das könnt ihr sehen. Die haben unterschiedliche Aufsätze. Es gibt einen Babyaufsatz, dann gibt es den sogenannten Toddleraufsatz. Den zeige ich euch gleich noch. Dann gibt es den für Kinder. Da ist so eine Art Strohhalm und es gibt einen Sportverschluss. Ähm, ich mache euch jetzt mal das hier auf. Muss ich erstmal diese Pappverpackung irgendwie abbekommen. Hm. Ja, ja, ja. Geht. So. Das ist es. Also, das ist jetzt die Babyflasche. Und die hat hier oben so einen kleinen Nippel. Die hat einen gummierten Schutz hier, sodass sie sich ganz gut passen lässt. Und das Gewinde ist auch außen. So, und innen drin ist dann noch in den Pura-Flaschen, das ist immer innen drin, ein, äh, ähm, so ein Silikonhäubchen. Und dann könnt ihr die Flasche zuschrauben und gebt den da diesen Schutz da drauf. Und dann ist das Abgedeckt. So, dann kann man also ziemlich fest da drauf geben. Und ihr könnt hier in diesem Ring, in diesem Metall-Edelstahlring, könnt ihr natürlich die unterschiedlichen Sauger dann auswechseln. Entweder, wie gesagt, hier diesen Babysauger noch oder aber dann später, so, jetzt weiß ich ja, wie das hier geht. Das ist auch der Kleine. So, ist aber jetzt für die größeren oder eben hier so ein breiterer, dickerer Aufsatz. Den, den kann man dann in dem Ring innerhalb auswechseln und ihr könnt auch diese Saugaufsätze, die könnt ihr separat nachbestellen und dann habt ihr mehrere dann zur Verfügung. Und die Puraflaschen, die gibt es eben auch isoliert oder eben nicht isoliert. Wenn ihr diese isolierten Flaschen nehmt, dann müsst ihr aber bitte ganz arg aufpassen mit den Temperaturen. Ähm, prüft immer, ob das nicht zu heiß ist für euer Kind. Ne? Weil ihr spürt das ja von außen gar nicht. Das gilt für alle isolierten Flaschen. Ihr müsst da immer, der Tee kann wirklich oder der Kaffee, der kann wirklich sehr, sehr heiß sein, der da rauskommt. Wenn ihr dann die Flasche einfach so ansetzt, also vorsichtig sein. Vielleicht dann gerade bei Kindern dann äh, erstmal in ein Becherchen gießen oder selber einen kleinen Schluck nehmen. Ja, das ähm, gibt genau, dann gibt es nämlich hier von Pura auch noch so kleine Deckelchen, die ihr dann nehmen könnt. Okay, jetzt baue ich mal einen Aufsatz auseinander. So. ihr stopft das also einfach raus und dann könnt ihr diesen Deckel hier nehmen, hier von unten reinführen. So, dann könnt ihr dann quasi schon die Flasche vorbereiten, zumachen und später könnt ihr den auswechseln oder wenn, äh, wenn ihr sagt, mein Kind trinkt ja gar nicht mehr hier raus und ich brauche das nur, um das so mitzunehmen, dann könnt ihr diesen Abdeckdeckel nehmen und gießt es dann irgendwie später in den Becher ein oder trinkt halt aus dieser weiten Flasche. Das heißt, es sind eigentlich mit Wachsflaschen. Ihr könnt dadurch eben diese Flaschen von ähm, quasi von ja der Babyzeit an bis später in die Zeit als Jugendlicher theoretisch verwenden. Vorausgesetzt, die Kinder mögen dann die Farbe noch. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit von diesem Sportverschluss. Der ist jetzt hier an der Flasche. Das ist jetzt eine große Flasche. Das ist jetzt die Sportflasche mit ungefähr... so Lasst mich gucken, wie viel Milliliter hat die? Ich glaube, die hatte 800 Milliliter. Und da gibt es eben diesen Sportverschluss aus Silikon. Der ist ganz weich und der wird, so, der wird also einfach nur abgezogen und dann könnt ihr daraus trinken. Und sie hat auch eine, ähm, ist jetzt eben auch hier nicht so weit, sondern ist dadurch, hier durch diese zwei kleinen Öffnungen, einmal für die Luft und einmal für das Getränk, ist das dann eben auch ein äh, recht kontrollierter. Ausfluss, der da rauskommt und das macht ihr auch einfach wieder nur, indem ihr das Auswechseln, indem ihr das Silikon zusammendrückt, rausschiebt und dann könnt ihr das auch wieder alles separat reinigen. Das sind die, die Flaschen. Ja, dann ähm, soll ich euch die mal wiegen? Die, welche habe ich denn jetzt, welche gleich groß ist? Diese hier, diese beide gleich groß. Also so eine isolierte Flasche von Pura, die kleine, die wiegt jetzt 260 Gramm und nicht isoliert wiegt sie 170 Gramm. Ähm, wenn ihr eurem kleineren Kind so eine Flasche dann schon in die Hand geben wollt, dann ist natürlich klar, dass so eine isolierte Flasche auch wesentlich schwerer ist, ähm, die zu halten es ist ja immer noch ein getränk dann drin also das solltet ihr bei der auswahl auch wirklich überlegen brauche ich wirklich eine isolierte reicht mir eine nicht isolierte sie sind immer schwerer die isolierten ist aber natürlich schön und ist auch ähm, sehr angenehm wenn man eben was kühles oder was warmes dann längere zeit haben möchte aber wie gesagt es ist äh, wesentlich schwerer und sie sind dann natürlich auch teurer und die gleich in der Größe ist das natürlich auch eine Veränderung. Denn dadurch, dass die Flaschen immer ineinander stecken, weil dieser Hohlraum eben die Isolierung dann bewirkt, ist der das äh, Volumen natürlich viel kleiner bei einer isolierten Flasche im Gegensatz zu einer nicht isolierten Flasche. Ja, meine Lieben, das waren jetzt die Flaschen, die wir im Shop haben. Ähm, Fragen kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich glaube, es sind gar keine. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr sie aber ja noch in den Kommentaren darunter schreiben. Und dann kann ich die beantworten. Und ihr könnt mir ja dann doch nochmal irgendwie sagen, ob ihr jetzt noch ein spezielles Thema haben wollt. Also ich hatte jetzt letzte Woche auch das... Video mit den Höschenwindeln, das hatte ich dann bei YouTube, auch auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen und da hatte dann jemand nachgefragt, ob ich das mal über Apple-Cheeks-Windeln machen kann. Ja, ich mache gerne auch mal ein Video über Apple-Cheeks-Windeln. Sagt mir einfach Bescheid, dann kann ich euch die Sachen zeigen. Nächste Idee wäre, dass ich vielleicht in ein oder zwei Wochen euch die Edelstahl- Boxen, die Brotboxen mal äh, vorstellen. Wir bekommen noch mal eine neue Lieferung und dann kann ich euch die zeigen. Dann seht ihr auch den äh, größenvergleich wirklich nebeneinander. Also kann ich auch jetzt noch mal gerne machen. Wie gesagt, Duvabo in groß. Das ist die ja ja dann das ist die isolierte 750 800 und dann nehmen wir noch zum Vergleich Pura auch in 800 Milliliter, so, das ist der Vergleich von denen. Wobei ja so Wabu, die gibt es nur in isoliert, ist natürlich dadurch schwerer, aber hat eine ganz schicke Form, finde ich. Klingkantin ist so ein sehr puristisch eher, die gibt es zwar mittlerweile auch in unterschiedlichen Farben, ähm, wir haben sie im Moment nur in, der, in dem ähm, Silber gebürstet, nennt sich das da. Pura gibt es in unterschiedlichen Farben, Farben dann auch, so ja, Spülmaschine, ja, man kann die in die Spülmaschine geben, mache ich auch ganz oft. Ähm, es wird natürlich gesagt, bei jeglichen äh, Flaschen, egal von welchem Hersteller, wenn die eine Lackierung haben, dann können die in der Spülmaschine darunter leiden, weil oft sind da ja Bewegungen durch den Wasserstrahl und dann stoßen die irgendwo anders an und dann können sich natürlich dann so kleine ähm, Macken dann da einstellen. Obwohl das ja jetzt eher die Macken sind hier, weil mein Kind, die, weiß ich nicht, wo hat irgendwo hat rumrollen lassen oder so. Das kann passieren. Aber ich, dem Inhalt tut das nichts und es ist halt dann äußerlich nicht mehr so schick. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung weiß ich, sie sind extrem stabil. Da müsste aufpassen, dass da nichts passiert mit einem Menschen. Dann. Ja, das war's für heute. Ich lade das Video wieder bei YouTube hoch. Wenn ihr ähm, Leute kennt, die sich für Edelstahlflaschen interessieren, die ein bisschen mehr darüber ähm, erfahren wollen, und die aber nicht bei Facebook sind, dann könnt ihr auch darauf aufmerksam machen, dass es ähm, das Video dann auch bei YouTube gibt. Und ja, wir haben heute Gott sei Dank wieder schönes Wetter. Und dann haben wir jetzt ist Morgen, Tag der offenen Tür in der Schule. Ich muss noch einen Kuchen dafür backen. Und dann ist auch schon wieder die nächste Woche. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's euch schön mit euren Familien. Tschüss. So, ja.